If you feel sleepy and you don't know, clap your hands. Hallo, was geht, Leute? Heute mal frisch rasiert. Die State of Play lief vor ein paar Tagen. Und ich konnte es mir natürlich nicht nehmen, auch ein Video dazu zu machen. Weil, because Sony, that's why. Sony, Fanboy, hier. Ich hoffe, ich werde richtig weggeblasen. Dann würde ich mal sagen... Okay. Was Humanity? What the fuck? Soll das die neue Gamescom symbolisieren? Das ist aber ziemlich äh, trippy gerade hier. Ich meine, das sieht voll witzig aus irgendwie, aber. Das wird die Gamescom mit 50 Jahren sein, wenn sich die Leute, wenn so viele Leute dahin gehen wollen, aber es wird nur so begrenzt Platz geben, dass die sich dann wirklich untereinander bekriegen. PlayStation hat es vorhergesagt, Leute. Ach, das ist ein Spiel oder eine Simulation. Ich dachte, das wäre einfach nur der Intro-Screen. Hm, das zocken ja alle gerade. Die Beta. Das zocken ja alle. Ich leider nicht. Ey, der Typ stirbt irgendwie nicht. In sich in jedem Call of Duty-Spiel. Also ich bin eigentlich nicht so der Call of Duty-Fan. Aber ganz ehrlich, Call of Duty hat echt einen richtig, oftmals, einen richtig nicen Story-Modus. Vor allem die Modern Warfare-Reihe war richtig nice. Obwohl ich nicht so ein Call of Duty-Fan bin. Aber man muss das mal sagen. Why am I alone? Und deshalb bist du alleine. Hä? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Das ist so weird. Alter. What? <lacht> hat der gerade gekotzt? Tja, der hat wohl der harte Nacht. So ein Spiel kann doch nur von einem Japaner kommen. Wie ist das? Wat Watanim? Watan... Whatan? Ach, keine Ahnung. Ich kann das nicht lesen. Matam, Matau. Es ist auf jeden Fall ein sehr weirdes Spiel. Warten. Der hat sich wohl auf dem Weg nach Valhalla ein bisschen verlaufen. Ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen. Ein kleines bisschen, nur ein paar Meter. Genau da oben. Da oben ist Valhalla. Es sieht aber schön aus, wirklich. Sieht sehr cute aus. Ja. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, das Spiel. Ich mag den Artstyle. Das könnte auch original. Das ist eigentlich original der Dauntless Artstyle. Ohne Scheiß, das könnte 1 zu 1, könnte man das so Dauntless rübernehmen und es würde grafisch sich nicht unterscheiden von Dauntless. Ich mag aber diesen Artstyle. Oder muss er gar nicht nach Valhalla? Muss er vielleicht zu dem Grab seiner Frau oder so? Ja, ich glaube, es ist wirklich, dass er zu seiner, äh, zum Grab seiner Frau geht. Aber ich finde einfach, man kann noch zu wenig mit VR machen. Diese Technik wird einfach noch zu wenig ausgereizt. Es muss echt mal ein so ein Entwickler kommen, der das so richtig macht, was man damit machen kann. Also nicht, ich meine jetzt nicht so kleine, einfache Spiele wie Beat, wie Saber, sondern eher im größeren, größeren Maßstab, so RPG-mäßig oder you weiß ich nicht, Shooter-mäßig oder so. Ein Entwickler, der yeah. einfach mal was richtig, richtig Geiles bringt und den ganzen anderen Entwicklern so zeigt: So Leute, hier so wird es gemacht. Und die ganzen anderen Entwickler übernehmen die Ideen und äh, entwickeln die dann noch weiter und dass sich das dann so entwickelt und ausbaut. Sowas fehlt halt. Wir brauchen so einen Entwickler. Die Medieval Demo werde ich auf jeden Fall mal zocken, im Stream. Medieval ist so ein Spiel, da habe ich als Kind, ich habe flüchtige Kindheitserinnerungen dran. Ich, ich habe das als Kind gespielt, aber nicht lange und ich wusste damals auch gar nicht, worum es geht. Ich habe es wirklich nur angezockt. Irgendwie hatte ich auch Schiss ein bisschen, weil es halt voller Skelette und Zombies war und ich war halt noch klein. Aber es war so ein Spiel, das hat mir echt Spaß gemacht irgendwo auch. Kojima Productions. Oh, November. Das kommt schon November? Okay. Der Stranding ps 4 Edition. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie ein neuer Trailer. Ich bin echt gespannt. Ich habe immer noch keinen kein verfickten Schimmer, was da los ist in, in Death Stranding. It's time to outparty Satan. Aha. Irgendwie witzig. Das ist irgendwie witzig, das, das Spiel. Das sieht witzig aus. Das sieht irgendwie nice aus. Trink den Teufel unter den Tisch. Playstation Plus. Yay. Ein Baseballspiel. Cool. Wow. Sportspiele. Schon besser. Schon besser. Schon fucking besser. Sie haben es wieder ausgeglichen. Sie wussten das wahrscheinlich, dass ein Sportspiel richtig scheiß aussehen wird. deshalb haben sie ein richtig gutes Spiel noch da reingeworfen, damit sich das ausgleicht. Last of Us 2. Ein neuer Trailer. Ach, Ellie. Ellie sieht so gut aus. Aber was ist das mit Joel? Ich habe Joel noch kein einziges Mal hier gesehen, aber er ist anscheinend nicht tot. Er lebt noch, An angeblich. Wahrscheinlich ist Joel ein alter Mann jetzt. Ein alter, gebrochener Mann. Okay, man kann reiten. Warum zum Fick trägt Ellie eine Maske? Sie ist doch immun. Muss ich das verstehen jetzt? Boah, sieht geil aus, das. Das sieht echt nice aus. Lass mich raten, sie haben die Freundin jetzt gekillt. Grape und gekillt oder irgendwie sowas, wahrscheinlich. Es braucht Motivation! Ich glaube, sie haben ihre Freundin gekillt. Ich meine, irgendeine Art von Motivation braucht sie ja. Boah, die ist aber echt muskulös. Muss schon sagen. Und jetzt nimmt sie Rache oder was? Du hast keine was du Was du? wie Ich Alter. You can't stop this. Neue Mutanten. Äh, Zombies. Äh, was auch immer. Hunde! Alter. Komm, sag mir Joel. Ist es Joel? Sieht man endlich Joel? Komm Joel! Ja! Ja, er ist alt, er ist alt, aber er ist noch da, er lebt noch. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, ich habe die Befürchtung, dass Joel in diesem Teil sterben wird. Ach Joel, ziemlich alt der, der Boy. Ich freue mich aber mega auf Last of Us 2. Ich freue mich richtig drauf. Also meine Theorie, Moment, ganz kurz, ich mache mal kurz Pause. Meine Theorie, wie die Story ab, ablaufen wird, so im Groben. Ähm, Elli's Freundin wird entführt, weil man sie ja später nicht mehr sieht. Dann wird sie erschossen von diesen Gangmitgliedern. Und das ist quasi Ellies Motivation und das Ganze, was, was, was die Story in Gang bringt. Ellie ist jetzt quasi auf dem Rachefeldzug und Joel hilft ihr dann tatsächlich. Und wahrscheinlich wird sich Joel opfern. Irgendwer wird sterben. Irgendwer Wichtiges. Also nicht die Freundin. Aber ich habe das Gefühl, dass er sterben wird. Aus dramatischen Gründen. Okay, das war die State of Play. Hm, ziemlich nice eigentlich. Der neue Trailer von The Last of Us 2 war weiß, am besten, to be honest. Aber ehrlich gesagt war das auch ein bisschen enttäuschend hierzu. I don't know. Es gab einen großen neuen Trailer mit The Last of Us 2 und mehr auch nicht. Und viele kleine Indie-Sachen und Sachen, die mich nicht wirklich berühren. Aber ich freue mich einfach mega auf The Last of Us 2. Das wird so gut. Jeder, der den PS4 hat, der PS Plus hat, holt euch Last of Us Remastered, spielt das durch. Ihr werdet mir später danken. Das ist ohne Scheiß einer der besten äh, Games. Wenn ihr nicht so Fan von Stealth seid, so wie ich zum Beispiel, dann könnt ihr das Spiel auf normal oder leicht spielen. Hauptsache ihr bekommt die Story mit, weil die echt gut ist. Ansonsten... War es das erstmal wirklich für diese Woche? Ich habe ja im letzten Video schon gesagt, dass, es, äh, dass wir uns nächste Woche sehen. Ich weiß nicht, wann dieses Video rauskommt, wann ich es geschnitten bekomme. Äh, vielleicht sieht man sich dann wirklich nächste Woche oder vielleicht nochmal diese Woche, wenn Tom wieder aus seinem zwei jahres zurück ist. Und dann, und dann, äh, ja, wünsche ich euch noch eine wunderschöne, eventuell eine wunderschöne restliche Woche und ein schönes Wochenende. Tschüss, Leute. Tschüss.